Guten Tag, meine kleine Honigschnecke. Hallo. Ja. Guten Morgen. Spreche ich mit der Herr Popper Fick? Ja. Herr Popper Hektor Lages, mein Name bitte. Ich melde mich vom Beratungsunternehmen. Ich wollte ein paar Punkte über Kryptowährungen erläutern über Aha. Investitionsmöglichkeiten auf dem Finanzmarkt. Ja. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt sicherlich schon am Akzent gehört. Wir haben ja heute wieder eine ganz vertrauenserweckende Person am Apparat, der uns das Geld aus der Tasche ziehen möchte. Tja, von einer Beratungsfirma. Und was denn eigentlich für eine Beratungsfirma? Den Firmennamen hat er hier gleich eingangs schon gar nicht erst erwähnt. Dem Anschein nach ist das wohl mittlerweile auch nicht mehr wichtig, von welcher Firma die Betrüger hier wohl anrufen. Die lassen ja immer mehr weg. Teilweise ihren Namen, teilweise den Firmennamen. Es ist schon wahnsinnig. Ich empfehle euch immer, wenn ihr solch einen Anrufer am, am Telefon habt, legt direkt auf. Und nun wünsche ich euch viel Spaß und gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesem neuen Telefongespräch. Hm. Ja, haben Sie etwas schon gehört oder ist es ganz neue Sache für Sie? Ist ganz neu. Äh, nochmals bitte? Ist ganz neu. Ganz neu. Hm. Okay, Herr Popper, dann. Äh wenn Sie frei zwei Minuten haben, ich werde ganz kurz erklären, ja, zuerst, was Kryptowährung ist und mhm. also, welche Möglichkeiten haben Sie auf dem Finanzmarkt. Ja. Und ja, was machen wir als Beratungsfirma, warum machen wir das und am Ende, was bitten wir zu Ihnen, okay? Mhm. Okay. Herr Popper, zuerst, diese Kryptowährung, es ist eine digitale Zahlungsmittel, ja, damit man kann etwas kaufen, verkaufen und tauschen und so weiter, aber was ist Hauptsache? Sie können monatlich ein Gute-Einkommen bekommen von Ihrer Investierung auf dem Finanzmarkt, auf diesen Münzen. Vielleicht haben Sie Bitcoin gehört, ne? Nee, Bitcoin kann man doch nicht hören, den kann man nur sehen. Ja, Aber Herr Popper, Bitcoin ist eine große Münze heutzutage auf dem Finanzmarkt, ja? Aber mhm. gucken Sie, vor 10 Jahren, diese 1 Bitcoin gekostet haben nur 1 US-Dollar. Mensch, der gibt sich ja wieder richtig Mühe, ganz schlecht zu sprechen dass so einer definitiv nicht von irgendeiner Beratungsfirma anruft, sondern definitiv nur Scam sein kann, ich glaube, das sollte man eigentlich raushören und wissen. Und ja, definitiv muss man das auch wissen. Damit es alle wissen, teilt gerne die Videos mit allen euren Freunden, Verwandten, Bekannten und allen Menschen, die ihr so kennt, damit niemand in eurem Umfeld auf sowas drauf hereinfällt. Doch das Gespräch hier, das zieht sich noch ein bisschen. Es ist wirklich ein absolut es ist absoluter Wahnsinn, was da so alles vor sich hingebrabbelt wird. Denn Sinn und Verstand hat das alles nicht. Es ist einfach nur ganz viel Blabla, Bla, nur um, um an euer Geld ranzukommen. Mehr Sinn hat so ein Telefongespräch in der Regel nicht. Naja, vielleicht noch ein Datendiebstahl nebenbei. Nur das ist im Moment nicht mehr ganz so aktuell. Aber man muss hier auch trotzdem vorsichtig sein. Denn jedes bisschen Daten, das ihr überall hinterlasst, ist Gold wert, denn wenn die erstmal eure Telefonnummer haben, kann man wenigstens diese überall hin weiterverkaufen. Das heißt, die verdienen mit euch auch Geld, selbst wenn die mit euch kein Geld am Telefon verdient haben. Denn der Datensatz, der ist trotzdem Geld wert. Ja. Stellen Sie sich vor, ja, als Beispiel, wann ich Hector gekauft vor 10 Jahren diese 1 Bitcoin. Mhm. Jetzt, ich werde schon äh, mehr äh, als 20.000 US-Dollar haben, ja? Mhm. Das ist der Prinzip ist ganz einfach: Na ne? billig kaufen, ein bisschen warten, teuer verkaufen. Aber Kryptomarkt funktioniert so ne? äh, Außer Bitcoin auf dem Finanzmarkt gibt es viele verschiedene Münzen, mehr als 5000. Mhm. Allgemein, das bedeutet 5000 Möglichkeiten Geld zu verdienen, aber dafür Sie brauchen die genaue Zeitpunkt, zum Beispiel, wann sollen Sie anfangen Ihre Investierung, mit welchen Münzen anfangen, wie lange halten, wann verkaufen, natürlich damit Gewinn zu haben, ja. Und diese Information, diese Unterstützung, Sie bekommen von unserer Seite ganz kostenlos. wann wir sind ein Beratungsunternehmen, wir haben eine Expertenabteilung, wo arbeiten mehr als 200 Experten. Ist ja schön, dass da 200 Experten arbeiten bei dieser angeblichen Beratungsfirma. Doch wie heißt denn eigentlich diese Beratungsfirma? Das hat uns hier dieser nette Mitarbeiter immer noch nicht verraten. Es ist schon irgendwie Wahnsinn, dass da Menschen tatsächlich einfach ihr Geld einzahlen. Ihr wisst nicht mal den Firmennamen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Die wollen euch nur dazu bringen, Geld zu überweisen. Im Idealfall nicht nur über die eigene Webseite, sondern einfach nur über irgendwelche Links und irgendwelche Kryptotauschbörsen. Ja, hier sollte man definitiv die Finger von lassen. Diese Fachleute jeden und ganzen Tag analysieren die ganzen Kryptomarkt, ja? Und ja. wissen alle wichtige Signale, Informationen und Tipps. Was brauchen Sie zu wissen, auf dem Finanzmarkt der zu arbeiten? Ja? Mhm. Herr Popper, äh, allgemein das alles können Sie selbst auch machen, aber mhm. dann Sie sollen jeden und ganzen Tag auf Ihrem Rechner setzen und diese ganzen Kryptomarkt analysieren, ja? Ja. Und ich denke mal, für einen Mann ist es sehr schwer. Mhm. Deswegen arbeiten wir. Ja. So. ja. Ja, Herr Popper, ist das klar bisher? Kann ich weiter? Mhm. Okay. So, Herr Popper, äh, wie mhm. gesagt, äh, auf dem Finanzmarkt gibt es viele verschiedene Münzen, ja? Gibt es Altcoin und uh, Outcoins auch. Wissen Sie, was ist der Unterschied zwischen, zwischen diesen zwei Coins? Zwischen Alt- und neu, neu Na, die Zeit? Ja. Mhm. Gucken Sie, diese Altcoins äh, ist, ist, äh, sind schon äh, alt auf dem Finanzmarkt. und ja, derzeit die haben schon Coin, die zeitliches Gesegnet, ja. Ja, diese Coin ja. Äh, hat äh, nicht so gut Preispotenzial wie mhm. diese neue, Altcoins hat. Ja, mhm. deswegen wir arbeiten auf diesem neuen Coin, welches ja. frisches sind auf dem Finanzmarkt und welches derzeit sehr gut Preispotenzial hat. Ja. das ist Hauptsache hier. Ja, also äh, Herr Poppet, das ist nicht alles. Weil, äh, wenn Sie zum Beispiel Sie, Sie, Sie sich entscheiden, ja. äh, unsere Kunden zu bekommen und Ihre Investition bei uns zu empfangen, von unserer Seite, Sie bekommen Ihre persönliche Kontomanager oder Kontomanagerin. Ja? Mhm. Diese Fachleute werden immer dabei, äh, immer helfen Ihnen, auf dem Finanzmarkt Ihre Gewinne zu maximalisieren, so groß wie es ist möglich. Weil von diesem Moment, wenn Sie empfangen Ihre Investition bei uns, wir werden gleiche Interesse haben, ja, so, so können wir sagen. Also das einzigste Interesse, was der hier hat, ist euer Geld. Mehr definitiv nicht. Das ganz Blabla -Bla hier ringsrum, Weiß ich nicht, was, zu was das führen soll, eine richtige, wirkliche Beratung ist es ja nicht. Auch wenn er hier angeblich von einer Beratungsfirma anruft. Nur eine Beratung sieht meiner Meinung nach doch dann schon anders aus. Hier erzählt er ja nur, dass man bei alten Coins nicht investieren soll. Und nur bei neuen. Naja, aber eigentlich ist, zeigt die Erfahrung und die Vergangenheit, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Investiere ich in neue Coins, kann es immer sein, dass die Kohle ziemlich schnell weg ist, wenn ich nicht zum richtigen Zeitpunkt wieder verkaufe. Nun ja, aber dass ich hier nicht wirklich investiere, sondern einfach nur mein Geld auf deren Konto transferiere und das dabei dann bleibt, das verrät er hier an der Stelle natürlich nicht. Weil gewinnen sie, gewinnen wir auch. Und gucken Sie, wo ist unsere Interesse, ja? Ja. Zum Beispiel, also bis dann, ich möchte das sagen. Wann Sie bekommen diese persönliche Kontomanager von unserer Seite, ich kann die Garantie auch geben, dass Sie bekommen ungefähr von 40 bis 60 Prozent Gewinn von Ihrer Investierung. Zum Beispiel, also nehmen wir als Beispiel diese 250 Euro. Ja? Das ist mindestens der minimale Betrag, damit alles anfangen können. ja? Und gucken Sie, für den ersten Monat Ihre Gewinn, auf dem Finanzmarkt wird ungefähr 120, 130 Euro. Nach dem ersten Monat insgesamt es wird schon 370 Euro werden. Ja. 250 plus 120. Haben Sie verstanden, ja? Ja. Ja. Und gucken Sie, Herr Puffer, Ihre nächste Gewinne für zweite oder dritte Monate wird schon Berechnung von diesen 370 Euro, nicht von diesen 250. Das bedeutet... Uh, ihre Gewinn wird immer hoch steigen Und das ist unsere Hauptaufgabe auch. Weil ja. wenn zum Beispiel uh, sie sich entscheiden, ihre Investierung bei uns zu beenden, zum Beispiel weil sie werden nicht so zufrieden wie haben sie am Anfang gedacht, sie können ganz einfach ihre Investierung bei uns beenden, um dieses Geld zurückzubekommen. Ja. Bei uns, bei dann ja bei uns wird auch bezahlt dann uh, von sechs bis acht Prozent. Aber von Ihre Gewinne, nicht von Ihrer Investierungssumme. Ja. Von diese 120 Euro, verstehen Sie das, ja? Ja. Ja. Naja, zumindest sind die Gewinnversprechen hier bei dieser Firma mal nicht so hoch. Oftmals wird ihr euch versprochen, dass ihr locker wieder 1000 Euro rausholt, wenn ihr 250 Euro einzahlt. Und die nehmen sich davon nur eine ganz kleine Gebühr weg. Naja, dass das alles nur Augenwäscherei ist, ist klar. Hier bieten sie einmal nicht so viel an, sondern nur acht bis zehn Prozent oder was er da erzählt hat. Das ist tatsächlich auch mal schon realistisch, wobei man da auch nicht unbedingt dran glauben muss. Bei der Firma gibt es aber definitiv gar keine Auszahlung, auch wenn die einem das immer wieder versprechen. Schriftlich habt ihr das Ganze nicht. Und wenn man die Webseiten mal überprüft, dann gibt es ja nicht mal ein Impressum. Also wen will man dann letztendlich verklagen, wenn's Geld wirklich nicht kommt? Ja, und die Webseiten sind ziemlich schnell in der Regel auch wieder offline. Der hier erzählt ja nicht mal von seiner Webseite. Der erzählt ja nur irgendwelches Blabla und möchte unser Geld bekommen. Mal gucken, wie es weitergeht. Also Herr Poppe, ich möchte, dass es war klar für Sie, dass ja. hier alles machen Sie selbst. Ja. Sie kontrollieren ja. Ihre Konto und niemand andere. Ja? Sie haben Zugang auf Ihrem Konto und niemand andere. Von ja. unserer Seite. Sie bekommen nur diese Information, ja? Ja. Also, wann zum Beispiel Sie sich entscheiden, Ihre Investition zu beenden, es wird kein Problem, ne? Ja. Sie können ganz einfach, Ihre Geld zurückzubekommen. Ja. So. Ja, Poppe, äh, entschuldigen Sie mich, ich habe zu viel gesprochen, wann Sie zum Beispiel etwas Frage haben, ne? Bitte, gerne. Ja, ne, Sie können noch ein bisschen was erzählen. Ja, okay. Dann ich werde noch, noch über Plattformen sprechen jetzt, okay? Ja. Wo arbeiten wir? Äh, Hier normalerweise wir arbeiten auf dem offizielle Plattformen, ja. Äh, zum Beispiel wie es ist, Binance, DexTrade, Moonpay gibt es viele verschiedene, ja, wo man eine sicheres Konto erstellen können, weiter sich arbeiten können, ja, weil Sicherheit ist die Priorität für unsere Firma. Lustig ist ja, ja, dass er hier jetzt MoonPay mit aufgezählt hat bei Binance und ein sicheres Konto, äh, ein ko sicheres Konto erstellen. Also Binance ist eine seriöse Plattform, MoonPay an sich auch, aber beides sind zwei verschiedene Dinge. MoonPay ist nichts anderes als eine Tauschbörse, also ihr tauscht Euro in Kryptowährung oder umgekehrt. Und Binance ist eine Handelsplattform. Und er erwähnt das alles im gleichen Atemzug und sagt, dass das eine sichere Plattform ist. Ähm, ja, wenn man nicht einen Betrüger sein Geld überweist, dann ist es eine sichere Plattform, das stimmt. Denn MoonPay hat jetzt erstmal nichts mit dem Betrug selbst zu tun. Sie ist nichts anderes als, ja, ein Wechselautomat im Internet, dass man halt eben Euro in Kryptowährung tauschen kann. Aber das im gleichen Atemzug und in der gleichen Kategorie einzusortieren, ist dann doch schon wieder ziemlich verwirrend. Was zeigt, dass der entweder nicht weiß, was er da erzählt oder einfach nur irgendwas erzählen will? Weil der Kunde, der weiß ja sowieso in der Regel nicht, was der da erzählt. Für unsere Kunden auch, ja? Ist das klar? Ja. Okay. Herr ja, Popper, wann zum Beispiel gerade Sie einen Internetzugang haben, ich kann das alles visuell auch zeigen, ja, wie es funktioniert. Wie haben Sie mir gesagt, Sie haben keine Erfahrung in diesem Bereich, ja? Ja. Okay, nur Kenntnisse, nur vielleicht... Haben Sie etwas gelesen im Internet? Ja. Sehr gut. Okay, Herr Poppe, dann wenn Sie gerade haben einen Internetzugang, ich werde diese Plattformen auch visual zeigen. Und äh, ich kann auch Ihnen helfen, Ihre erste Kryptokonto auf dem Finanzmarkt Ihr zu erstellen, ja? Wie ja. leitender Berater, das ist meine Hauptaufgabe, ja? Wenn Sie ohne mhm. Erfahrung sind, äh, keinen Fehler zu machen, ja? Ja. Okay. Haben Sie Internetzugang gerade? Ja. Sehr gut. Uh, Herr Popper, welches Gerät benutzen Sie? Ist das Handy oder Computer? Das ist ein Computer. Okay. Macbook oder PC? Windows? Das ist so ein, äh, das kann, das kann beides. Ah, Sie haben beides? Ja. Okay, dann Windows ist mehr leicht. Ja. Kann man da besser okay. angucken, also Aber... Windows. Wie, wie bitte? Ja. Ja. Aber bevor fangen wir an, ich möchte noch eine Sache erklären für Sie, ja? Ja. Herr Popper, normalerweise wir benutzen eine Applikation, heißt Inidisk. ja? Wissen hm. Sie, was Inidisk ist? Ja. Ja, das ist eine Software, damit können Sie Ihre Bildschirm freigeben, ja? Wann möchten Sie? Wir können diese Inidisk benutzen, aber wann möchten Sie nicht? Das alles können wir blind auch machen. Ja, und an dieser Stelle ist natürlich wieder eine eindringliche Warnung angebracht. Tja, grundsätzlich ist Anydesk. TeamWir VNC oder Remote Desktop ja eine Software, womit man seinen Computer fernsteuern kann. Beziehungsweise gibt man anderen Menschen eventuell Zugriff auf seinen Computer. Ist zum Beispiel nützlich, wenn ihr aus der Ferne ein Kassensystem irgendwie warten müsst und die Mitarbeiter da nichts dran rumfummeln sollen, sondern der Administrator das alles machen soll. Dann kann man sich aus der Ferne auf den PC schalten. Ist auch manchmal ganz nützlich in privaten Zwecken oder wenn die Familie euch helfen soll. Doch diese Daten, also die Zugangsdaten zu eurem PC über so ein Programm, sollte man definitiv nicht an fremde Menschen weitergeben, denn, naja, man weiß nicht, was die noch alles so im Hintergrund dann dort drauf tun, also auf eurem PC. Es muss nicht immer automatisch sein, dass die euch ein Virus drauf, äh, draufladen, kann aber schon mal vorkommen. Und Das Problem ist, wenn die direkt Zugang zu eurem Rechner haben, dann hatten die auch Zugang zu all euren Daten im Hintergrund. Und außerdem besteht die Möglichkeit, euch einen Trojaner zu installieren, dass die, ja, Kriminellen sich hier ein Hintertürchen offen lassen, immer wenn euer PC eingeschaltet ist, dass sie dann auch aus der Ferne Zugriff drauf haben. Das muss man da nicht mal unbedingt sehen können. Tja, von daher die eindringliche Warnung, Finger weg von Anydesk, TeamViewer, VNC und Co. Lasst euch nicht von Fremden auf eurem Rechner rumfummeln. Von Freunden und Verwandten und Bekannten ist das natürlich kein Problem. Wie schon gesagt... Man muss den Leuten aber auch vertrauen können. Und kann man das nicht, sollte man definitiv die Finger davon lassen, wenn man die Personen auf der anderen Seite nicht kennt. Es wird ein bisschen schwer, aber das ist absolute Entscheidung. Ja. Ja. Benutzen wir eine Desk? Sind Sie schon lange blind? Wie bitte? Ja, Sie haben doch gesagt, Sie sind blind. Sind Sie schon lange blind? Ach so. Ja, diese, alles blind zu machen wird ein ja. bisschen schwer und dauert äh, ein, ein bisschen äh, mehr, ja. Mehr Zeit ja. braucht das. Ja. Also für mich spielt das keine Rolle. Ja, für mich auch. Äh, welcher ist das? Okay, dann machen wir mit Enidisk, ja. Es wird mir leicht. Ja. Für Sie und für, Hab, ich, für, für halt, mich halt, auch. Ja. Wir das Programm, ja. Okay. Haben Sie auf Ihrem äh, Computer, ja? Ja, nee, also das, äh, ne. Achso, noch nicht? Nee. Okay, äh, Herr Popper, das ist Ihre E-Mail, Ist popperfick.gmail.com. Ja, richtig? ja. Okay, dann Herr Popper, jetzt Sie bekommen eine Nachricht per E-Mail von mir. Ja. Äh, einen Link von dieser Applikation, wovon können Sie ganz einfach herunterladen und installieren, ja? Ja. Okay, wie haben Sie mir gesagt, Sie benutzen Windows, ja, Windows-Computer. Äh, Unter anderem. Und welcher ist das, äh, 8, 10 oder? Ne, da habe ich gerade den 12 in der Beta-Version. Ach so, es ist ganz neue Windows. Ja. Alles klar, einen Moment bitte. Okay. Ja, habe ich schon als Geilbreak runtergeladen. Ach so, Sie haben schon? Ja, als äh, als äh, Geilbreak habe ich da hab ich auf Windows 12. Ja, es ist kein Problem. Ich, ich werde den Link schicken. Äh, ja. Ganz kurz bitte. Ja. Sabine mit der Bett, bei der Bärbel und der Bettina. So. Ja. Äh, Herr Popper, ich ich habe geschickt, können Sie überprüfen? gut. Ich gucke mal. Wo haben Sie das denn hingeschickt? Äh, per E-Mail. Ach per E-Mail, also Ja, ja, ja, ja. Diese popper@gmail.com. Nochmal? mal. .com. Ja, auf ja. die unter diese E-Mail habe ich geschickt. Ja, die gibt's nicht mehr. Ja. Äh, Name ist von Hector, ja? Link von Hector. Ja. Aber die E-Mail gibt es ja nicht mehr. Haben Sie... Ist kaputt. Ach so, diese, ja, ich habe eine Benachrichtigung bekommen jetzt, dass diese Popperfick Gmail äh, funktioniert nicht mehr. Ja, genau. Da habe ich den Schlüssel verloren. Ach so. Noch... Ach so. Ja. Okay. Herr Popper, vielleicht, äh, draußen im Benutzen Sie eine, äh, benutzen Sie eine Applikation, WhatsApp. Ich kann, äh, diese Link per WhatsApp auch schicken. Nee, was ist denn das? Das ist ja abgefahren. Was kann man damit machen? Okay, wann haben Sie keine WhatsApp? Dann nee. öffnen Sie irgendwelches Browser gerade. Zum Beispiel Google Chrome und ich werde buchstabieren, was Sie sollen auf dem Suchfeld schreiben, ja? Aber welche Browser? Name von dieser Seite. Ich habe Google, Google ich Chrome, cool Google Chrome. Wie bitte? Welche Browser? Google Chrome, Google Chrome. Ach so, Sie meinen ein Internetfenster. Ich dachte Browser hier zum Trick. Ja, ja, ja, Browser, genau. Ja, Aha. ich warte. Ja, ich mach auf. Und was muss ich denn jetzt machen? Ja. Äh, schreiben Sie im Suchfeld. Ich werde buchstabieren. Ja. Buch ja. Abi, A wie Anton. Ja. N. wie Notfall. Moment, nicht so schnell. Moment. Also, ein e A wie Anton. Und dann? A wie Anton. N. wie Notfall. Moment. A wie Anton, N wie Nordpol. Habe ich? Ja. Und jetzt? Ne, Sie, Sie, Sie sollen nur die erste Buchstabe schreiben, nicht ganzen Worten, ja? Ach so, ich dachte, ich soll das jetzt ausschreiben. Das müssen Sie ja sagen. Nee, Sie was? sollen. Hm. Ja, was muss ich denn, dann sagen Sie nochmal. A wie Anton. Also nur das A. Ja, N wie Nordpol. Ja. Y. Äh, ja. Davidora. Ja. E wie Emily. Ja. S wie Sandra. Ja. K wie Kaufmann. Punkt ja. com. Und dann .com? Ja. Ha Punkt. .com am Ende, ja. So, was sehen Sie gerade? Moment. Mein Internet ist nicht so schnell. Kein Problem. Warten wir kurz so also Anton Nordpol Y Dora Emil Samuel Kaufmann äh, Punkt Cesar Otto Mata, ja ja Punkt com Any, überhaupt es nur sein enidesk Punkt ja so ja ja und und äh, und jetzt was macht man da ja was sehen Sie? Dort steht jetzt herunterladen, sehen Sie? Äh, äh, ja, in der Mitte, ganz in der Mitte, da steht Windows. Aber da haben wir ein Problem, hier steht äh, für, ähm, für, Windows, äh, für Windows Vista, für Windows 7, 8 und äh, Windows 10, aber 11 steht da nicht und 12 auch nicht. Okay, warten Sie ganz kurz da, warten ja. Sie ganz kurz bitte. Ja. Ja, hier an der Stelle versuche ich natürlich möglichst viel Zeit zu schinden. Denn in der Zeit, wo ich diesen Betrüger an der Leitung habe, kann er mit niemandem anderen telefonieren und verplempert fleißig seine Zeit, in der er eben nichts verdient. Übrigens gibt's callcenter abzucke auch auf TikTok. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch dort mal vorbeischauen. Seit neuestem gibt's dort auch mal ein paar andere Inhalte als nur hier bei YouTube. Den Link zum TikTok-Profil findet ihr direkt unten in der Videobeschreibung oder aber auch auf der Kanalseite von Callcenter Abzocke. Okay, Herr Popper, haben Sie nicht gemacht? Was? Haben Sie geöffnet, diese Webseiten? Ja. Okay, können Sie ein neues Fenster öffnen jetzt? Mein Fenster soll ich öffnen, ja, draußen ist ein bisschen dolle warm, um jetzt Fenster zu öffnen. Nee, nee, öffnen Sie neue Fenster. Ich werde neue Seite buchstabieren jetzt. Ach so, Sie meinen am Computer. Sie meinen einen Tab? Es ist egal. Ja. Okay. Schreiben ja. Sie bitte. Ja. Perry Paula. Ja. oviotto Otto. Ja. Erwi Rudolf. Ne. Ja, envy wie Nordvoll. Ja. Und jetzt? Harry Heinrich. Ja, Harry Heinrich. Ja, das heißt aber H. Ja, ha, genau. wie ja. Ulrich. Ja. Und Baby Barbara. Baby Barbara. Und dann? Ja. Herr Poppe, Sie können Sie können hier hier uh, viele, viele Informationen, viele Videos finden und dort können Sie viel Spaß auch machen. Wünsche ich Ihnen alles die Beste, ja? Können ja. wir jetzt verabschieden uns? Ja, bis dann, du Betrüger. Na, immerhin hat er sich ja höflich noch verabschiedet. Aber nett, auf welche Webseite er uns hier noch zum Schluss äh, locken wollte. Man hat es ja, glaube ich, auch schon an seiner Stimmlage gehört, dass er es jetzt nicht mehr so wirklich ernst meint, wenn man ganz genau hingehört hat. Aber schon Wahnsinn. Man muss hier sich immer wieder in Erinnerung holen, der ruft von einer, naja, gut, er hat es ausgedrückt, Beratungsfirma, aber er ruft ja von irgendeiner Finanzfirma an, die eigentlich seriös arbeiten möchte. Ich glaube nicht, dass irgendeine seriöse Plattform oder irgendein seriöses Callcenter euch so eine Domain durchbuchstabieren würde. Das ist schon der absolute Wahnsinn, was man da immer wieder am Telefon so erlebt. Tja, und irgendwie, selbst wenn sie dann nicht unter der Gürtellinie beleidigend werden, geht's ja dann doch wieder um das pornöse Thema. Schon Wahnsinn. Ich weiß nicht, was die da den ganzen Tag auf Arbeit treiben. Ich würde schon gern mal irgendwie bei zugucken, was die da so tun. Ja, also ich kann es mir eigentlich vorstellen. Schon Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr möchtet, findet ihr hier noch eine riesengroße Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch immer freuen. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.